Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen wieder in der Embryologie-Werkstätte Nummer 4. Ja, herzlich willkommen, alle gepflegten Embryo-Fans. Ja, wir sind in der vierten Werkstätte angelangt äh, und in der dritten Woche. Also, wir haben noch ca. 37 Folgen vor uns äh, und werden heute nach einem kleinen Überblick von den Dingen, die wir schon gemacht haben, uns mit der dritten Woche noch ein bisschen genauer beschäftigen. Wir haben ja letztens schon über die Keimscheiben gesprochen, also über die Keimscheibe, die dreiblättrige Keimscheibe gesprochen und haben ja davon gesprochen, dass ja die einzelnen Keimscheiben sich dann zu bestimmten Geweben entwickeln. Wohin wir jetzt kommen werden, ist, dass wir schon langsam in die Organentwicklung kommen ja, oder spezifische Strukturenentwicklungen. Ja, also wir hatten so den Aufbau, dass wir am Anfang eine totipotente Zelle hatten, die Zygote, die sich dann weitergeteilt hat in einzelnen Blastomeren, bis wir eine Morula hatten. Da habe ich noch meine Morula. Ah, dann gab es die Umwandlung in, die, in den Trophoblasten äh, und in den Embryoblasten, gemeinsam die Plastozyste. Ja, nicht vergessen, immer diese einzelnen Schritte mit zu mitzubedenken. Also dass es Stück für Stück eine Differenzierung gibt, eine ein Verlust zwar von, von einer äh, embryonalen Potenz, aber einer Spezialisierung Stück für Stück. Ja, und dann haben wir auch gesprochen über die, die Einnistung, äh, die am Ende der ersten Woche stattfindet, und wir haben auch dann schon beim letzten Mal dann über Höhlenbildungen gesprochen, äh, über die Bildung der Korianhöhle dann in der zweiten Woche beziehungsweise der dritten Woche und äh, auch über die Bildung der Plazenta, ausgehend eben vom Tophoblast gemeinsam mit der Dezidor äh, der Mutter. Ja. Äh, und wir haben ja auch äh, darüber gesprochen, in der zweiten Woche haben wir die zweiblättrige Keimscheibe, vielleicht könnt ihr euch noch an die Embryologie-Wurstsammel erinnern, mit zwei extra äh, und das hat sich ja dann jetzt umgewandelt in die dreiblättrige Keimscheibe, also aus Epiplast und Hypoplast. Gemeinsam mit Amnionhöhle und Dottersack äh, wurde dann eben der Sektotherm, Mesotherm und Endotherm. Nochmal zur Erinnerung, eigentlich ist der Epiplast so der, die Basis für diese Entwicklung der weiteren drei Keimscheiben, wobei sich auch der Epiplast verändert und dann eben zum Ektotherm wird. Ja, und auch nochmal zur Erinnerung, eben aus dieser zweiblättigen Keimscheibe, äh, dass die dreiblättige Keimscheibe auch wieder Epithelialschichten hat mit Ektotherm und Endotherm, aber auch eine mesenchymale Schicht mit Mesoderm. Ja, also da sind wir zurückgekehrt und da zeige ich euch wieder meine äh, letzten Werke. Äh, ich schalte mal um. Okay, sehr gut. Also hier eben unser Maßstab wieder. Wir sind in der dritten Woche angelangt. Hier wieder meine Assistenten. Das schieben ein bisschen weg. Okay. Äh, ja. Ein kleines Wort noch zu den Dingen, die hier liegen. Es gab einen Wettbewerb für die besten Plastilin-Kreationen. Der kriegt dann das zum Essen, was ich mit habe. Heute gibt es nichts zum Essen, weil es gab keine Einsendungen. Dafür ganz eine Neuerung. Das ist ein ökologisches Plastilin. Das heißt, wahrscheinlich können wir es dann auch aufessen. Das Ergebnis wird heute ein bisschen bunter sein, aber nicht gefährlich. Okay, also wir kommen zurück, dritte Woche. Wir haben die dreiblättrige Keimscheibe. Ja, wir haben hier das Ektotherm oben ja, und wenn umdrehen, äh, wir es umdrehen, dann sehen wir hier das Mesotherm und hier äh, das Endotherm. Ja, Immer ich in diesen klassischen Farben, Gelb für äh, äh, Endotherm, Rot für Mesotherm und Blau für Ektotherm. Wir werden blau wir werden bei diesen Farben auch mehr oder weniger bleiben. Ja, noch zur Erinnerung. Das wird jetzt nicht so ganz toll funktionieren, aber ich werde mich bemühen. Wir haben unten den Dottersack, ja, der in dieser Zeit dritte Woche noch die relativ größte Höhle ist. Ja, wobei wir immer noch bedenken müssen, dass wir rundherum eine noch größere Höhle haben, die Choreon-Höhle, die uns den Raum gibt für die Entwicklung. Ja, wie groß sind wir hier, das Ganze gemeinsam mit den Höhlen und, und dem Dottersack, hat noch immer keine rasengroße Größe, wir sind bei 2,5 mm netto. Ja, Also hier unten hatten wir den Dottersack, der sich hier ans Endotherm anschließt. Und hier nicht zu vergessen, oben beim Exotherm haben wir natürlich unseren unsere Amnionhöhle, ja, die hier rundherum aufgebaut ist. Ja, okay, also hier klappen wir sie weg, hier haben noch die Amnionhöhle. Ja, was ich hier schon vorpräpariert habe, äh, ist die Primitivrinne, ja, äh, Primitivrinne ist ja der Beginn eigentlich von der, von der zweiblättrigen Keimscheibe, die Primitivrinne bleibt aber auch alten, äh, von der zweiblättrigen Keimscheibe äh, entstehen, fallen hier Zellen hinein und gehen dann mesenchymal in die Zwischenschicht hinein und bilden dann eben das Mesoderm. Andere Zellen, die geradeaus laufen, verschieben dann den Hypoplasten und bilden eben das Entotherm. Ja, diese Primitivrinne mit den Primitivknoten am, am rostralen Ende äh, zeigt uns jetzt schon eine einen Seite und eine rostrale Seite. Also wir haben jetzt den hinten und vorn. Wir haben auch definiert, dass der Ventral ist und der Amnianhöhle äh, dorsal ist. Ja, der Primitivstreifen bleibt. Ja, da kann sogar bis nach der Geburt bleiben. Die klassischen Teratome am Steiß sind oft noch so kleine Überbleibsel vom, äh, vom Primitivstreifen. Ja, wir sehen hier die zwei Membranen. Die Membranen, die, wo Ektotherm und Endotherm direkt verbunden sind, ja, wo das Mesotherm ausweichen muss. Äh, da hinten haben wir die, äh, die Chloakenmembran und hier vorne die Rachenmembran oder auch Bucopharyngealmembran. Also Glakmembran wird, also die beiden reißen circa in der vierten Woche ein und bilden dann die Öffnung mehr hinaus zum Anus, nicht ganz so, und vorne ist nicht der Mund richtig, sondern es ist ein Teil des Rachens. Klappen wir mal das Ektoderm weg, ja darunter haben wir das Mesoderm und dort wo die, der Primitivrinnen beim, beim Knoten, Primitivknoten in die Tiefe geht, da haben wir eben dann äh, unsere Chorda dorsalis. Ja, die Chorda dorsalis, die äh, auftaucht und eigentlich unser großer Animateur ist. Ja, der Animateur für die dreiblättrige Keimscheibe, der Animateur äh, für die Neuralrinne und für die Entwicklung des, des äh, Nervensystems, sehen wir gleich drauf folgend, und auch der Animateur für äh, die Entwicklung des Mesotherms im Weiteren. Ja. Die verschwindet dann wieder, das Cordodasalis und man vermutet, aber man muss sich allerweise eingestehen, dass man es nicht weiß, dass könnte der Nucleus pulposus könnte aus der Cordotorsalis entstehen. Wir wissen es nicht ganz genau. Ja, also das wären die äh, drei Scheiben äh, mit ihren Höhlen. Ähm, was wir da jetzt kurz machen, macht machen wir mal einen Schnitt äh, dadurch. Okay. Okay, das ist nicht ganz so gelungen, wie ich wollte. Ich wollte euch da noch zeigen, wie im Dekorator das alles normalerweise schön in der Mitte, hier jetzt grün, im Mesotherm liegt und von dem umgeben wird. Okay. So. Ich habe da auch etwas Dreidimensionales gebastelt. Ähm, ja, ich bin nicht ganz zufrieden, aber es äh, soll dreidimensional wieder eben das Exotherm darstellen mit einer epithelialen Schicht, also Redifo-Zellen sind das, die hier stehen, äh, dann das Mesotherm äh, mit einer mesenchymalen Schicht, also die einzelnen Zellen sind sehr äh, durcheinander, nicht so schön geordnet wie die epitheliale Schicht vom Ektotherm oder eben die epitheliale Schicht vom Entotherm. Ja, da haben wir in der Mitte Salis, ja. Hier eben der Dottersack und hier die -Hülle. ja Ich hoffe, es sieht die tolle Dreidimensionalität. Aber ihr seht jetzt noch etwas anderes, was wir bis jetzt nicht erwähnt haben, beziehungsweise schon erwähnt haben, aber jetzt nicht in der heutigen Werkstätte. Das ist jetzt die rote Schicht rundherum. Ja. Und würde ich euch gerne fragen, im Unterricht, okay, was ist das für eine Schicht? Okay, ein paar Wissens, das ist das extraembrionale Mesotherm. Und in dem Fall das extraembryonale Extra Mesotherm, und zwar die viszerale Schicht. Ja, und das ist mir jetzt wichtig, dass ich das auffällt. Hier haben wir das intraembryonale Mesotherm. Und diese, das intraembryonale Mesotherm geht direkt über in dieses extraembryonale Mesotherm, viszerale Schicht. Ja, das ist wichtig, das braucht man dann für die Faltelung, äh, damit man die dann äh, auch noch gut verstehen werden. Ja, drehen wir es um, äh, eben hier außen herum die Schicht, hier habe ich extra noch freigelassen, sieht äh, unterhalb die Amnianhöhle und eben der Dottersack. Ja, und die zwei Stumpeln da, äh, eben auf der Höhe der Keimscheibe, das ist wichtig, wer weiß es noch, das ist, eigentlich ist das ein gemeinsames Ding, das ist der Haftstiel. Ja. Und hier würde jetzt dann die Choreonhöhle rundherum gehen. Ja, und diese innen ausgekleidet, auch vom extramembranalen Mesoderm, allerdings die äh, parietalisch. Ja, und das, dieser Haftstil, der wird noch äh, wichtig werden, äh, weil es ein Teil der Nabelschnur ist. Und das ist jetzt äh, in dieser frühen Zeit, zweite, dritte Woche, äh, ist eben die Verbindung und bleibt auch die Verbindung zur Plazenta. Weil wir wissen ja noch, die extramorale Mesotherm, parietale Schicht gemeinsam mit Trophoblasten bilden ja das Chorion und das Chorion, vor allem das frotosum, bildet ja dann die Plazenta mit der Zidura basalis der Mutter. Ja, also hier ein dreidimensionales Gebilde. Das Ganze machen wir jetzt wieder zweidimensional. Ja, also hier nochmal zur Erklärung: Ektotherm, Amnionhöhle mesodermal-mesodermale Schicht. Da haben wir wieder die Chorda dorsalis, die, ich dürfte sich das bitte nicht immer als eine Zelle vorstellen, sondern eigentlich bildet er einen Ring, also es ist eigentlich ein, ein, ein Schlauch, könnte man fast sagen. Hier wieder äh, äh, das Endotherm Mendotasac, und hier wieder rundherum die, das extrembrenale Mesotherm, äh, viszerale Schicht, ja, das hier sieht schon, ein bisschen verbindet mit dem Mesotherm. Ja, ihr dürft es nie vergessen, einteilen, die Einteilung, das passiert in unserem Kopf. Ja, der Schöpfer, die Schöpferin teilt das jetzt nicht so ein und äh, diskriminiert das nicht in einzelnen Schichten. Ja, einfach für die Didaktik müssen wir uns das so vorstellen. Ja, aber das ist schon jetzt eine Einheit, dieses interempronale Mesotherm und das exterempronale Mesotherm. Was mir wirklich heute wichtig ist, dass wir über die, wir haben jetzt, wie man über die Keimscheiben gesprochen haben, die dreiblättrige Keimscheibe, haben wir schon gesagt, okay, das ist jetzt die Basis für viele unterschiedliche Gewebesorten. Ja, wenn ihr euch noch erinnert, Mesotherm zum Beispiel, Muskulatur, Skelett, äh, Gefäße, Blut, alles Mesotherm, Ektotherm ist die Epidermis der Haut äh, und Nervenzellen, Pigmentzellen auch, äh, Zahnschmelz. Und Endotherm sind Drüsen, äh, Teile der Lunge und äh, Teile äh, vom, vom Darmbereich, ja, also Verdauungstrakt besser gesagt. Und auch da habe ich schon betont, passt aber auf, das vermengt sich natürlich ein bisschen. Ja. Unser Darm besteht, als Beispiel nur, Mikose ist klarerweise aus dem Endotherm, aber die Muscularis ist natürlich aus dem Mesotherm. Ja. Und was wir jetzt besprechen werden, wir werden jetzt die Schicksale oder die Geschichten der einzelnen Schichten der Keimscheibe durchbesprechen, einzelne Blätter durchbesprechen. Und münden tun diese Schicksale alle in, in mehrere unterschiedliche Organe und Strukturen. Und die Voraussetzung für diese Organbildung, das sind mehrere Schritte. Das eine ist meistens ein, ein Zusammenballen von Zellen und zwar von differenzierten Zellen. Also wir gehen immer jetzt neue differenzierte, differenzierte, wir gehen Differenzierungsschritte jetzt durch, durch. Ja. Also die einzelnen Zellen werden sich jetzt Stück für Stück verändern, das werden wir auch durchgehen. Ja? Also ein Zusammenballen von differenzierten Zellen, die sich jetzt bewegen. Fusion ist wieder ein Riesenthema. Ja? Also zum Beispiel aus zwei Gefäßen wird eine Orte. Bei den Herzbildungen haben wir ganz viel Fusion, bei der Gesichtsbildung. Wir werden jetzt sehen, auch bei der Bildung der Neuralplatte und so weiter, dass wir die Fusion auch brauchen. Wir brauchen die Migration. Gerade wenn wir über Muskeln reden werden, wenn wir sehen, dass sich Zellen bewegen müssen. Wir brauchen die Transition, wieder die Veränderung zwischen epithelialer und mesenchymaler Struktur, das brauchen wir alles. Und was wir auch dringend brauchen, ist, wir sind bis jetzt ja zweidimensional unterwegs, also zumindest das, was, das, was wir mal werden, Großen und Ganzen, die Keimscheibe, die ist noch zweidimensional. Aber natürlich können sich Organe oder was ein Organ braucht, ist einen Raum ja, und das bildet sich jetzt Ende der dritten Woche, Anfang der vierten Woche und wir kommen jetzt in die vierte, teilweise auch bis in die achte Woche hinein bei unseren Weiterentwicklungen von heute. Wir kommen da jetzt in den Bereich hinein, wo sich eben Räume entwickeln über die nächsten Wochen. Und zwar ist es dann, und das werden wir beim nächsten Mal sehr genau besprechen, aber ich möchte jetzt vorweg als Basis für unser Denken mitnehmen. Und zwar geht es jetzt um die Faltungen. Es gibt zwei Dimensionen, wo sich jetzt die Keimscheibe einfaltet. Die eine Dimension ist die laterale Faltung. Ja, und ganz kurze Erklärung: Wir haben hier jetzt in, bewusst in rosa gehalten, Ektotherm, Mesotherm jetzt als eine gemeinsame Schicht und das Gelbe klassischerweise wieder Endotherm. Ja, und wir werden dann noch sehen später, Treibende Kräfte sind eben Mesotherm und Ektotherm in dieser Faltung. Wir haben die laterale Faltung, das heißt, und das hat mit dem Wachstum von Mesotherm zu tun, das Mesotherm wächst jetzt nach oben mehr oder weniger, und wenn etwas nach oben wächst, dann kann der Rest nur nach unten ausweichen. Also es gibt einmal hier eine laterale Faltung, ja, die bildet mir hier mal einen Schlauch. Ich werde das einmal ein bisschen zusammenkleben. Ja. so, okay. Also ich habe eine laterale Faltung, ja. Und können Sie sich erinnern, wir haben letztens über Höhlenbildungen gesprochen und da gab es einen. Ich habe über Keuron höhle gesprochen. Und ich habe euch erzählt, auch wie, wie das Amnium um den Körper herumfließt, ja, wenn ihr sich nicht erinnern könnt, nachschauen auf, äh, beim Café Steelpoint, ähm, und da, um, um, wir haben jetzt die äußerste Schicht des Ectotherm, die bildet jetzt die Haut rundherum, was wir hier natürlich gebraucht haben, ist jetzt die Fusion, ja. und wie gesagt, wenn ihr sich erinnert, wir haben hier die Amnionhöhle und bei dieser Lateranfaltung, wächst dann diese Amnionhöhle um unseren gesamten Embryokörper herum. Ja? Und durch diese Faltung haben wir jetzt, wenn wir genau schauen, haben wir jetzt eine, äh, einen Schlauch, einen Endothermschlauch. Ja? Und das wird unser Gastrointestinaltrakt unter anderem. Ja? Treibende Kraft dieser lateralen Faltung war eben jetzt die, äh, das Mesothermwachstum. Über das reden wir heute noch. Ja? Und jetzt gibt es noch eine andere Faltung. Ja? Das ist jetzt schon dreidimensional, weil wir brauchen noch eine weitere. Faltung, nämlich die Kraniochordale. Ja, und die erfolgt jetzt in diese Richtung. Also unser Schlauch wird jetzt in die Richtung gedreht. Ja, also das wäre dann das Endprodukt. Ja, das passiert vor allem in der vierten Woche, ja, wo sich das Ganze so rundherum dreht. Wie gesagt, wir, reden, ähm, wir werden über das noch äh, nächste Woche reden. Da sehen wir dann auch, dass in Mitte ein bisschen ein Dottersack überbleibt. Ja, und ihr könnt sich vorstellen, vielleicht jetzt vorweg, hier hätten wir den Haftstiel. Nehmen wir den einfach weg. Ja, und Jetzt kommt der Haftstiel nach vorne hin zum Dottersack und wird jetzt dann den Nabelschnur mit dem Dottersack gemeinsam bilden. Ja, der Dottersack, der hier noch ein bisschen rausragt, Der Rest vom Dottersack bildet ja diesen Endothermschlauch der schlussendlich jetzt unseren Gastrointestinaltrakt bildet und auch Lunge und so weiter. Ja? Also das brauchen wir für die weitere Entwicklung, dass uns klar ist, dass das Ganze jetzt dreidimensional verlaufen wird. Die Treibende Kraft für die Faltung, Kranioquartal, ist das Wachstum vom Ectoderm. ja, Oder besser gesagt nicht vom Ektotherm, sondern das Wachstum von, vom Neuralrohr. Okay, Na gut, Neuralrohr ist ja an und für sich das Stichwort, ja. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie, wie sich das Ektotherm entwickelt. Ja. Jetzt ist dieses Blatt Papier, das habe ich ganz gut, ist, äh, ist jetzt unser Ektotherm. Wir schauen jetzt von oben her. Was haben wir gesagt? Der erste Schritt der Entwicklung ist immer eine Differenzierung. Und jetzt passiert äh, eine Differenzierung, dass sich die Zellen in der Mitte. Und diesen Ektotherm verändern. Ja, sie differenzieren sich, verändern sich, sofern in ihre Form und in ihrer Funktion. Ja. Und die anderen Zellen rundherum, die verblieben sind, die eigentlich gehen auch eine Differenzierung durch, aber eine weniger deutliche. Ja. Und jetzt passiert etwas. Und äh, schauen wir mal, ob du das hier gut sehen kannst. Und zwar kommt es hier zu einem wieder zu einer Rinne, zu einer Bildung einer Rinne. Ja. Und genau dort, wo die Zellen differenziert sind, kommt es jetzt zu einer, einer Bildung von Wülsten, da wo meine Daumen jetzt liegen. Und diese Wülste wachsen zusammen. Und ihr wisst, wenn etwas zusammenstößt, was passiert? Eine Fusion. Sodass hier ein Rohr entsteht. Ja. Okay. Ich zeige es euch jetzt noch mit einem Plastilinmodell. Ja, also hier haben wir das Ectoderm, dann brauche ich für die Hilfe etwas, das seht ihr gar nicht, aber ich brauche es fast. Ja. Also ungefähr hier äh, differenzieren jetzt die Zellen in den Bereich, da ja, verändern sich und das Ganze wächst jetzt zusammen ja, und fusioniert jetzt hier. Jetzt muss ich wieder rausgehen. Also es fusioniert hier. Ja, das bleibt hier über, das wird die Haut. Ja, das bleibt das Haut, hier verschließt sich die Haut hin. Und hier haben wir eben unser Rohr. Und diese, dieses Rohr ist eben Rostral, also Vorne und hinten Kaudal noch offen. Wir sprechen hier vom Neuroporus Rostralis und Neuroporus Borus, mit weniger zu, Porus caudalis. Äh, äh, Neuroporus Rostralis schließt sich dann so am 24. bis äh, 29. Tag der Entwicklung. Äh, Kaudal sind wir immer so am einen Tag etwas später. Ja, und was hier bei dieser Entwicklung eben passieren kann, ist, dass ein Teil zum Beispiel nicht zugeht. So ja, also, dass sich das Rohr hier nicht fusioniert, dass es offen bleibt. Das ist hier eine sehr typische Stelle. Eine Stelle, die später auf Höhe ca. L5 sein wird. Ja, und ihr können sich natürlich denken, was dann passiert, welche Pathologie hier haben wir dann, eine, eine Spina da. Ja, das hier einfach offen ist. Und da kann dann äh, eine Meningozele entstehen, also da kann dann äh, der Durasack austreten, gemeinsam mit der Equina, was die eben dann zu so einer äh, Parese führen wird. Und anderen Problemen wie Skoliose und Hydrocephalus. Ja, wer ist denn der Antreiber für, für, diese, für diese Bildung äh, vom Neuralrohr? Ja, ihr könnt sicherlich denken, äh, es ist wieder mal unsere Chorda dorsalis. Das Ganze schauen wir uns jetzt noch von der nächsten Perspektive an. Ja, also hier einfach das Ektotherm-Schicht. Natürlich klarerweise haben wir hier die Mesotherm-Schicht und hier das Endotherm. Und hier hauen wir mal unsere Korde das alles her. Ja, ein bisschen Okay, also was passiert? Zellen von hier hier her differenzieren in etwa, diese Zellen verändern sich jetzt und es kommt dann einmal zum Bildung einer Neuralrinne. Ja, also jetzt haben wir hier die, die Rinne. Ja, das geht immer mehr zusammen. Ja, es bilden sich hier, man nennt das Neuralwülste. Ja, und jetzt kommt es hier zu einer Fusion. Ja. Okay, jetzt brauche ich das Messer, weil hier passiert noch etwas. Es wird nämlich ein kleines Stückchen da auf die Seite wandern. Ja, und zwar ein Stückchen, das Rediff nahe den Neuralwülsten ist, ja. so das wird hier jetzt fusionieren, ja, das fusioniert jetzt natürlich auch, ja. dadurch, dass wir die Neural, also diese Stückchen sich gelöst haben, haben wir jetzt auch eine Lösung, also die Haut biegt nicht am Neuralrohr drauf, natürlich, ja. und dann haben wir hier zwei Stückchen aus dem Ektoderm herauskommend ja. und das nennen wir jetzt die Neuralleisten. Klar, Dieser Teil wird die Haut werden. Ja, das Ganze schließt sich ja dann im nächsten Schritt, wenn die Amnionhülle. Also momentan schaut es ja so aus: ja, also Da geht dann hier die Amnianhöhle weiter und bei der Faltung wird sich dann die Haut rundherum legen. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind noch in der dritten Woche. Aus dem Neuralrohr, ja, aus dem gesamten Rohr her, wird. Äh, werden die größten Teile vom ZNS und das den Neuralleisten wird das periphere Nervensystem. Ja, das ist so, wie man es ein bisschen lernt, es stimmt aber nicht komplett. Ja. Also diese Einteilung mit ZNS und peripherem Nervensystem ist auch wieder eine sehr willkürliche und es vermengt sich viel mehr. Also Teile vom Neuralrohr werden natürlich auch peripheres Nervensystem, aber ein Großteil von, von der Neuralleiste wird eben zum peripheren Nervensystem. Das ist nämlich auch der Teil, der wesentlich leichter ist für die Migration. Ja, also das wandert zum Beispiel nach vorne und bildet dann den äh, prävertebralen Plexus vom äh, autonomen Nervensystem. Und was wir da auch finden in den Neuralleisten sind äh, die Pigmentzellen. Ja, also die entstehen ja hier auch. Okay. Also äh, das ist jetzt die, die Entwicklung des Neuralrohrs. Ja, das jetzt die Grundlage sein wird äh, für die Entwicklung unseres zentralen Nervensystems. Wir gehen jetzt weiter. Wir bleiben nicht in der dritten Woche, wo das jetzt alles passiert ist, sondern wir gehen weiter und schauen uns jetzt einmal kurz die Entwicklung unseres äh, zentralen Nervensystems an, speziell des, äh, des Gehirns. Und da habe ich auch was vorbereitet. Ähm... ähm sehr stolz bin ich nicht darauf aber nächstes wir haben der, wir haben hier jetzt etwas sichtbar was wir vorher schon ein bisschen besprochen haben nämlich dass wir jetzt schon eine kraniokatale Faltung haben also das macht jetzt hier das Gehirn und durch das Wachstum des Gehirns und das ist nimmt fast mehr als die Hälfte des Neuralrohrs ein, das Gehirn. durch dieses extreme Wachstum, das braucht Platz. Ja? Und Platz schafft es sich, indem sie sich beugt. Ja? Also wir haben hier zwei Flexuren, einen in dem Bereich, eine in dem Bereich, und das Ganze wird dann unser Gehirn. Ja? Also wir teilen das jetzt einmal, ähm, das entsteht hier jetzt ungefähr so am äh, 20. Tag, 21. Tag, ähm, nein, ich glaube 25. Okay, schlagt es mich bitte nicht. Schulzettel. 25. Ja, also am 25. Tag erstehen die primären, ah. okay. die primären Gehirnbläschen. Sorry. Die primären Gehirnbläschen sind drei Stück. Ja, also wir haben hier mal das Prosencephalon, das Vorderhirn, das Mesenzephalon und das Ja, Mit hier den zwei Beugen. Das sind die primären Samenbläschen. Ja, die entwickeln sich weiter und das ist das, was, was wir immer haben. Wir haben Bewegungen bei jeder äh, Entwicklung äh, von Strukturen. Ja. Und diese Bewegungen artikulieren sich so, dass wir jetzt sekundäre Hirnbläschen haben. Ja. Also sehen wir jetzt beide. Also wir haben aus den Prosencephalon entwickelt sich jetzt das Delenzephalon und das Diencephalon. Das Mesencephalon bleibt relativ gleich, auch von der Größe tut sich nicht viel, das ist auch unser fauler Kerl bei der Hirnentwicklung, da verändert sich auch nicht so viel. Das Rhombencephalon hat sich jetzt in zwei Teile entwickelt, und zwar in das Medencephalon und das Mühlenzephalon. Wir haben jetzt ein bisschen eine andere Knickform, wir haben jetzt hier einen Knick noch vorn, wir haben hier einen Knick und wir haben hier einen Knick. Das Telencephalon, das hat jetzt... Vielleicht schauen wir es uns so an noch einmal, das hat jetzt zwei so, so ausstehende Bläschen zusätzlich und das Delenzeffel und das wird jetzt das Cerebrum und das macht jetzt eine Bewegung, das macht eine Bewegung, die jetzt von hinten, zuerst also nach hinten geht und dann nach vorne geht. Ja. Ich mit meinem Plastilin bin ein bisschen eingeschränkt, das wird eine große Bewegung. Ich zeige es euch nachher dann noch, bei der, wenn sie auf mich schaut, aber jetzt bleiben wir noch kurz bei dem. Aber das ganze tele wächst jetzt über, zum in zwei Schalen wächst das jetzt über äh, die restlichen Teile. Ja? Also das Delencephalon, ach, so schön was, äh, wird eben das Zerebrum. Das Dienzephalon wird äh, das Zwischenhirn mit Thalamus, Hypothalamus und Hypophyse. Und hier sehen wir auch schon die Linsenblakoden. Ja? Also die Augen, die sich hier seitlich entwickeln und dann bei der Gesichtsentwicklung vorne waren. Das Mesencephalon äh, tut nicht viel, das wird eben, bleibt, ist und bleibt das Mittelhirn, Tegmentum, Substantia nigra und so weiter. Und das ist dann wichtig für äh, also den extrapyramentalen Bereich, für Bewegungen, vor allem für die Augenbewegungen. Die vier Hügelplatte entsteht dann hier hinten. Ja, ja das Rhombencephalon wird äh, äh, das wird dann also das Medencephalon wird dann Pons äh, und Cerebellum. Und das Mühlenzephalon wird dann äh, die Medulla oblongata. Und hier haben wir einen Rest noch äh, vom Rückenmark. Ja? Und eine Bewegung ist äh, die Bewegung eben des Telencephalon, dass das rüber wächst. Ja? Und die zweite Bewegung ist so eine, nennen Sie mal, ziermonige Bewegung, ist so ein Zusammenkrümmern. Ja? Was ihr nicht vergessen dürft, das Ganze ist ein Hohlrohr. Ja? Da ist es hohl drinnen. Und durch diese Bewegungen, und da passieren auch dann Invaginationen, äh, entstehen dann auch die Ventrikel und eben diese spezielle Form der Ventrikel, wo eben auch die Seitenventrikel mitgehen mit dieser Entwicklung des Delenzephalens. Ja. Ähm, Raimund schaltet es nochmal kurz um auf die andere Kamera. Also, jetzt mal, mal schauen, wie, wie das der Raymond erlaubt, dass ich da aufstehe, so klein bleiben, damit man mich sieht. Ähm, also die, die die Bewegung des Telencephalon geht so von vorn nach hinten und wächst dann nach vorne. Zuerst wächst es nach vorne und dann in die Bewegung. Ja, und der Rest macht diese ziehharmonische Bewegung. Ja, also, wir haben so eine Bewegung bei der Gehirnentwicklung. Ja, ich sage meinen Schülern: Samstagabend, der Brain Dance. Okay, also, das wäre, äh, das ist einmal die makroskopische Gehirnentwicklung. Vielleicht ganz kurz zur Gehirnentwicklung, wir haben es beim, in der ersten Woche schon erwähnt oder beim ersten, bei der ersten Werkstätte, das Gehirn hört nicht auf, sich zu entwickeln bis zu unserem Tod im Prinzip und ist definitiv nicht fertig bei der Geburt und ist das vulnerabelste Organ oder die vulnerabelste Struktur während der embryonalen Entwicklung. Also wenn es zu Störungen kommt, Plazente, Geburtsprobleme, dann ist es leider so, dass eben häufig dann das Gehirn geschädigt wird. Ähm, ja, schalte wieder umräumend auf die andere. Ähm, ich möchte jetzt euch kurz die, die mikroskopische Entwicklung vom Gehirn oder näher ja? ähm, Da brauche ich dann ein Bastelspiel, das ich einem armen Kind weggenommen habe. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass, dass es ganz, ganz viele Neuronen entstehen. Also in der Sekunde, glaube ich, 250.000 Neuronen. Also ein enormes Wachstum an, an Zellen. Also es werden ganz, ganz viele. Und das geht ziemlich weiter. Es geht eigentlich bis zum dritten Lebensjahr. Es entstehen immer mehr Zellen. Und was aber diese Zellen dauernd machen oder machen müssen, ist sich zu verknüpfen. Ja? Und zwar zuerst lose und wenn wir uns das so anschauen, wenn das einmal so lose hingestellt wird, dann können wir schon irgendwie eine Form erkennen, ja? also es wird dann, es erscheint schon irgendwie ein Bild, ja? okay, aber das ganze Bild ist noch relativ instabil. Ja, das kann man jederzeit noch verändern. Ja, da gibt es auch mal mit Zellen drin, die, die man nicht braucht, ja, die man nicht hineinverknüpfen kann. Die verschwinden über Apoptose. Eigentlich verschwinden ja die meisten. Ja. Und bei der Geburt schaut das in etwas so aus. Ja. So stimmt jetzt nichts. Ich glaube, das gehört da nicht rein. Bei der Geburt schaut es so aus, dass das alles noch nicht verknüpft ist. Ja. Deswegen können sich auch äh, Kinder nicht, nicht wirklich lange etwas erinnern. Man sagt, ein Kind mit sechs Monaten hat eigentlich nur ein hohes Erinnerungsvermögen von circa äh, äh, einen Tag. Also man kann sein Kind, äh, muss sich seinem Kind jeden Tag neu vorstellen. Äh, und Stück für Stück wird es mehr. Und man sagt dann in etwa vierten, fünften Lebensjahr oder dritten, vierten Lebensjahr, äh, ist es schon so, dass es ein bleibendes Gedächtnis gibt. Ein bleibendes Gedächtnis, weil sich eben die Strukturen verknüpft haben miteinander, also sie bilden Synapsen. Und sie bilden dann Synapsen, wenn sie miteinander agieren. Ja? Neuronen, die nicht miteinander agieren, ja? die nicht miteinander arbeiten, nicht ein gemeinsames Bild entwickeln, ja? die werden ausgeschieden. Die brauchen wir auch nicht. Ja? Die sind nur äh, im Wege... Ich sage immer, das ist wie beim Lego-Spielen: uh, Lego-Steine, die man nicht braucht, gibt man lieber weg, weil das tut einfach weh, wenn man drauf steckt. Ja? Und eigentlich erst in der Pubertät ja, oder fast nach der Pubertät haben wir ein sehr klares, etabliertes Bild. Ja, also, ich stelle mir da immer die Frage, uh, wann unser Ich wirklich beginnt, weil mein Ich ist sicher ein komplett anderes als mit zweiten, dritten Lebensjahr und war eigentlich gestern schon ein anderes. Und wird morgen ein anderes sein. Ja, also, das war zur Erklärung für die äh, Entwicklung aus dem Ektotherm heraus und vor allem die Entwicklung des Gehirns. Äh, Nochmal zur Erinnerung: so eine treibende Kraft von der Chordatasalis wieder. Und äh, bei dieser Hirnentwicklung kommt es eben zu einem starken Wachstum des Gehirns, wo es dadurch zu einer Einfaltung nach Kraniocaudal äh, geben wird. Also vor allem im granialen Bereich ist das ganz wichtig, auch ein bisschen im kaudalen Bereich. Aber im kaudaler Bereich, da möchte ich ja auch noch etwas zeigen. Schaut's es um, bitte. Und zwar habe ich da jetzt was gebastelt. Bin richtig stolz drauf. Bei der Generalprobe hat es nicht funktioniert. Und zwar, das wir sind dann schon weiter in unserer Entwicklung, also fünfte, sechste Woche. Ihr seht jetzt hier eine Klopapierrolle mit Sichtfenster. Die globale Rolle sind ist, sind die Meningen. Wir sind jetzt in einem, im im Kautalen Bereich der Wirbelsäule. Also da schaut uns das. Da wäre so das Xiphoid, Ah, das Kieferi. Als ist falsches Gegenteil. Und der der Stift hier, der grüne Stift in der Mitte, ist die Medulla Spinalis. Ja. Und die Medulla Spinalis, das soll jetzt da in dem innen der, das Gummiringel Darstellen, ich hoffe, ihr seht es gut. Das bildet ja nach außen jetzt Verbindungen, also periphere Nerven, die jetzt nach außen ziehen. Und jetzt über zum Beispiel hätten wir hier ein Sakralloch, sagen wir, das ist S1, wäre das die Verbindung dann über das Sakralloch oder andere Foramen Intervertebralia geht es dann hinaus in die Peripherie. Und das ist die Situation am Anfang, dass die Wirbelsäule bzw. die die Dura die Duramata, ungefähr die gleiche Länge hat wie die Spina Medullaris, also wie das Rückenmark. Ja? Und jetzt zeige ich euch, was sehr typisch ist für, das, für die Veränderung der Position im menschlichen Körper. Natürlich wachsen beide Strukturen, also die Medulla, Spinalis und, und die Duramata auch weiterhin weiter, aber es gibt unterschiedliche Wachstumsgeschwindigkeiten. Ja? Und die Ventula äh, und die, die Dura gemeinsam mit der Wirbelsäule, wächst viel schneller. Und weil sie schneller wächst, zieht sie nach unten. Und wenn sie jetzt ins Sichtfenster hineinschaut, ich weiß so drehen, dass man es gut sieht, seht sie, wie jetzt natürlich dieser periphere Nerv äh, in, äh, im Spinalloch bleibt. Muss er ja bleiben, da wird er ja nicht rausgezogen. Ja. Aber durch dieses Wachstums nach unten. Wandert jetzt schon langsam unsere, unser Rückenmark bis nach oben, bis L1 in etwa. Ja, aber natürlich bleiben die Nerven beim Loch und werden mehr oder weniger ausgezogen, so wie das Gummiband. Jetzt kommt der, der Beleuchter kommt jetzt auch noch dazu. Ja, sieht man es besser, so wie das Gummiband äh, eben länger gezogen wird und dadurch entsteht die Cauda spinalis, äh, Cauda Equina, Entschuldigung. Ja, also so entsteht die Kaude in Gwina, einfach durch das unterschiedliche Wachstum äh, der unterschiedlichen Strukturen. Ja, also wer sich schon immer gefragt hat, warum das irgendwie so ein bisschen unlogisch aufgebaut ist, die Embryologie erklärt alles, das ist doch das Schöne dran. Ähm, okay, stellst es wieder um bitte. Ja, also jetzt haben wir, ähm, wir haben heute darüber gesprochen über die Einfaltung, wir haben uns eben angeschaut, dass aus diesem aus flachen Heimscheibe was dreidimensionales wird. Und ich habe eben betont, dass die Voraussetzung war für die Organentwicklung. Und wir haben jetzt mehr oder weniger unser erstes Organ durchbesprochen, nämlich die Entstehung des, des Nervensystems oder erste Struktur. Und jetzt gehen wir weiter und schauen uns heute noch an, was ist denn das Schicksal vom Mesotherm? Das klingt jetzt dramatisch. Also, was ist die Geschichte vom Mesotherm? Ja, schaltet wieder um, bitte. Und da kommen wir wieder zurück zu etwas, was wir schon kennen, ja, und zwar eben unsere dreiblättrige Keimscheibe wieder, äh, wo wir noch jetzt dieses äh, Mesotherm in dieser mesenchymalen Anordnung haben. Ja, und was macht natürlich dieses Mesenchym? Es verwandelt sich um über Transition in, äh, in eine epitheliale Anordnung. Okay, dann nehmen wir mal die einzelnen Zellen weg, auch die Chorda dorsalis kommt weg. Okay, weil die wandern jetzt und die verändern sich, und zwar in der Art und Weise, dass sie links und rechts von unserer Chorda dorsalis, Sumiten bildet. Ja. Und die sind jetzt, weil sie schön angeordnet sind, epithelial. Also die besteht aus vielen Zellen. Bitte jetzt nicht zu glauben, dass das jetzt eine Zelle ist. Das sind viele Zellen. Die haben auch meistens eine Höhle in sich. Ja. Also wir haben hier lauter Sumiten. Das ist das eine. Ja. Was wir dann auch haben, sind Sumitenstiele. Links und rechts kommt es dann zu Stielen. Ja. Und was sich auch bildet, sind Seitenplatten. Ja, die werden auch wichtig für uns. Ja, und zwar Seitenplatten, die sich jetzt wirklich ganz direkt mit den extremenbrunalen Mesotherm verbinden. Ja, das geht sich hier aus. Ja, also, das. Ja, also die Seitenplatten... Ja, Seitenplatten, ja, die direkt in das extraembryonale Mesotherm übergehen. Ja. Also jetzt ist es wirklich schwierig zu sagen, wo beginnt dann das intraembryonale Mesotherm und wo ist das extraembryonale. Jetzt haben wir einen direkten Übergang. Ja. Also nochmal, wir nennen das Somiten. Ja. das sind so schöne Blöcke, ja, zu Dekamenu. Dann haben wir die Seitenstiele. Ja. Und dann eben die Seitenplatten. Ja? Und da gibt es zwei unterschiedliche. Eine zieht eben nach oben und geht dann, geht dann über zum Meso, extraimbinalen Mesotherm, das die anderen Höhle jetzt übergibt und gibt und die andere nach unten zum Dottersack. Ja? Also, ja? wir werden später sehen, das nennt man auch die Zylogengänge links und rechts. Zu denen kommen wir dann später äh, wahrscheinlich in der nächsten Woche. Ja? Was wir auch haben, da ist es. Wir haben hier natürlich jetzt das Neuralrohr in der Mitte. Sind wir noch da? Ja. Also da haben wir noch, was wir auch haben. Wir haben hier das Neuralrohr in der Mitte, also so mitten, Seitenplatten, ah, so mitten Stiele, entschuldigung, und die Seitenplatten. Ja. Jetzt zeige ich euch noch eine andere Ansicht. hier schon aus ja. okay. ähm, das wird seine also da haben wir jetzt ein, ein, eine Frontalsicht und da haben wir eine Aufsicht ja. und ihr seht diese Sumiten bilden jetzt lauter Blöcke ja, also das ist dann man spricht von einer Metamerie ähm, im Prinzip ist das so ähnlich aufgebaut wie ein Regenwurm ich habe heute noch einen Regenwurm gesucht habe keinen gefunden also habe keinen mitgebracht ja, wir finden hier äh, das Naralrohr mit Naroporus äh, äh, rostralis und caudalis. Und wir finden jetzt, und jetzt kommen wir auch in die Phase, äh, der, dadurch, dass ja das Mesoderm hier wächst, ja, also das wird dann so richtig, stülpt sich dann nach oben durch dieses Wachstum, wobei wir sehen, wie es dann, also warum es wirklich wächst, kommen wir schon langsam in die Faltung hinein. Also wir haben jetzt unten dann auch schon langsam die Entwicklung unseres endothermalen Rohrs. Ja. Was ich hier jetzt nicht habe an diesem Bild sind die Seitenplatten, die werden hier weggehen. Die Seitenplatten sind nicht metamerisch äh, organisiert. Wie viele so von diesen Sumiten gibt es? Naja, wir haben so 42 bis 44. Äh, wir haben in etwa vier Occipitale. Äh, wir haben vier Zervikale. Äh, wir haben, äh, ah, Entschuldigung, wir haben acht Zervikale. Wir haben zwölf äh, ähm, Brustsomiten. Äh, wir haben, äh, also zwölf, jetzt kommen wir schon durcheinander, fünf, fünf bis sechs äh, lendmersale Somiten und wir haben eigentlich relativ viele, äh, also wir haben dann noch, Moment, Moment, jetzt muss ich aber überlegen, ich glaube wir haben fünf äh, Sakrale und zehn bis elf Koksigale, äh, aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Okay, ähm, also ihr kennt das. Das ist euch bekannt, ja, wir haben eben diese Einordnung, äh, die wir jetzt durchaus wo wiederfinden, ne? wir finden sie äh, zum Beispiel bei einer radikulären Symptomatik. Ja, dass es bestimmte Zuordnungen gibt. Äh, und diese Zuordnungen, diese Entwicklungen, schauen wir uns dann noch genauer an. Was wir jetzt noch anschauen ist, und das werden wir anders mal auch genau machen, wir schauen uns kurz die Sumitenstile an, ja, die wir hier haben, links und rechts. Und hier sind sie so dargestellt. Ja. Aus diesen Sumitenstilen entstehen die, äh, die Nieren und die Uregenitalanlage. Ja. Ähm, und da möchte ich mal gleich betonen, das ist auch das Spannende, auch hier zeigt uns wieder die Embryologie, die Nieren liegen in einem eigenen Raum. Ja klar, weil sie sich eigentlich mehr oder weniger aus einer eigenen Struktur heraus entwickelt haben. Also wenn man seziert, kriegt man mit, die Nieren liegen retroperitonal in einer eigenen Faszienschicht. Ähm, und das hat den Grund wieder hier in der Entwicklung. Ja, das Ganze fängt an mit, wenn wir hier in dem Bereich Rostral sind, also Richtung Schädel sind, beginnt mit einer Vorniere. Ja, es entwickeln sich hier Nephrone, also Gefäßknäudel, mit Tubuli, nicht sehr viele, ganz wenige zählbare. Und hier sprechen wir mal von der Vorniere im zervikalen Bereich, bildet sich die Vorniere. Und diese Vorniere... Bildet dann entlang der, der anderen Sumitenstiele einen Gang. Ja, also, das wäre, das nennt man den Wolfgang. Ja. Der Wolfgang ist schon mal eine primitive Verbindung auch dann zum Endotherm. Ja. Aus dem Wolfgang heraus, aus dem Wolfgang, also Wolf-Gang, entwickelt sich dann auch schön langsam die Urogenitalienlage also der Urogenitalstrang, in diesen Urogenitalstrang wandern dann, wenn sich noch erinnert, die Gameten ein aus dem Dottersack und bilden dann natürlich die, die Grundlagen für die Gameten. Der Müllergang wird dann beim, beim, beim männlichen Wesen wird es dann zum Samenstrang und ein anderer Gang, eben, der sich dann bildet, den, diesen Urogenitalstrang, der wird dann zum Nebenhodenhaus. Aus dem Wolfgang entwickelt sich bei der Frau dann der Müllergang und bildet dann auch die Teile der Wagener, Teile vom Uterus und so weiter, ja, aber auf jeden Fall auch die ableitenden Harnwege. Nach der Vorniere, die hat sich so circa nach 22 Tagen entwickelt, bildet sich dann auf Dorakale Höhe dann die, die Urniere. Ja, und erst in weiterer Folge, so nach vier, fünf Wochen, bildet sich dann auf Höhe der sakralen Sumiten ungefähr die Nachniere. Ja? Auch hier wieder interessant, die, Niere, die Nachniere, die bleibende Niere, die ist zuerst im Becken liegen und wandert dann durch das Längenwachstum des Körpers nach oben. Also sie bleiben wieder ein bisschen stehen und wandern dann nach oben. Ja, aber wie gesagt, ich möchte betonen, dass das wirklich eine eigene Entwicklung ist für den Urogenitalbereich, für den Nierenbereich, dass es auch anatomisch eben dann sehr sichtbar ist. Äh, sieht man auch zum Teil an den Gefäßen für so und so weiter, ähm, die eben nicht aus dem Sakrum kommen oder aus dem Beckenbereich, sondern eben aus dem, aus dem weiter oben, aus dem Lumbalbereich. Ähm, äh, und äh, ganz spannend ist eben, dass sich die Niere so Stück für Stück nach unten bewegt und dann wieder ein Stückchen nach oben bewegt. Okay, das waren einmal die Sumitenstiele, über Seitenplatten werde ich beim nächsten mal reden, die sind wichtig für die Faltung, damit man die gut verstehen. Die Seitenplatten werden dann die, die pluralen, peridonalen und perikardalen Blätter dann bilden, also die Serönerhöhlen. Ja, was wir jetzt noch anschauen werden, ist das Schicksal der Sumiten. Ja, da habe ich jetzt zwei größere Sumiten gemacht, stellst du wieder um, bitte, Raimund. Ja. Dann haben wir hier das größere Neuralrohr. Ja. Und was wir dann noch haben, ist, wenn ich aufkriege, ist eben der Rest von, also das Ektoderm rundherum. Also spricht die Haut. Ich habe es jetzt nicht vollständig, nur so andeutungsweise ein bisschen auf eine Seite versetzt. Und gehen mal das wieder ein bisschen runter. Okay. Noch ein bisschen sauber. Ja, okay. Also, was passiert jetzt mit den, äh, mit den Sumiten? Äh, noch zur Erinnerung, Metamera-Aufbau, äh, vier Occipitale, acht Zervikale, 12 Thorakale und so weiter. Ja? Die machen jetzt aus, den, aus einer epithelialen Situation, also das besteht aus ganz vielen einzelnen Zellen in epithelialer Ordnung, kommt es wieder zur Migration. Ja, und zwar eine Migration, dass eine ventromediale Teil wandert jetzt nach vorne von beiden Seiten, wandert nach vorne und bildet die Sklerodome. Ja, also die einzelnen Sklerodome, die schlussendlich unsere. Wirbelsäule werden. Ja. Die anderen restlichen Teile wandern jetzt ein bisschen nach äh, lateral und bilden etwas, was man Thermomyotom nennt. Ja, also es liegt dann seitlich an. Ja. Und dieses Thermomyotom, das geht wieder eine weitere Entwicklung. Ja. Ein Teil, also es löst sich voneinander ja. und ein Teil Lagert sich jetzt dem Ektotherm der Haut an? Ja, also das ist jetzt ein, unser Thermatom. Ja, und das ist mir jetzt wichtig, wenn wir jetzt von einem Thermatom, also bei, bei, in, bei der radikulären Situation oder wenn wir eben radikuläre Ausfälle das Thermatom beschreiben, wo es ja auch eine Zuordnung gibt von einer Sumiten, von einem Teil der Wirbelsäule zu, äh, äh, zu irgendeinem Ausfall, da geht es nicht ums, um die Epidermis. Ja, das Dermatom bestimmt wird also äh, die, das Ektotherm oder die Epidermis wird jetzt nicht das Dermatom genannt, sondern das ist die, der Teil, die Dermis eigentlich, also der bindegewebige Anteil, wo ja auch unsere äh, oder die meisten äh, Rezeptoren, sensiblen Rezeptoren liegen. Okay? okay. Und das Restliche, das nennen wir jetzt das Myotom. Ja? Das Myotom, das jetzt die, die, die Rumpfmuskulatur, also äh, sich wieder teilt, entschuldigen, und zwar in einen Epimer, ein Epimer, das hier jetzt nach äh, Dorsal wandert, also zum Rücken hin wandert, ja, hier auch flusioniert, ja, und das wird jetzt die autochtone Rückenmuskulatur bilden, ja, und der Rest vom Myotom, das nennt man Hypomer, der wandert jetzt nach vorne und bildet einmal die Rumpfwand. Ja, und wird dann bei der Entwicklung der Extremitäten auch mitgenommen und bildet dann auch die, äh, die Muskulatur, auch die Knochen der, der Extremitäten. Ja, gemeinsam mit der Haut geht es ja dann nach außen und bildet eben dann die entsprechenden Extremitäten. Ja, und unterschiedliche, also die lumbalen äh, Somiten bilden ja dann schlussendlich die unteren Extremitäten, die zervikalen die oberen. Ja, und dann haben wir eben hier das Klerotom, das wird einmal die die Wirbelsäule, ja. dann hier das Dermatom, mehr oder die Dermis der Haut, ja. dann haben wir hier das Myotom, als Epimer bildet es die autochtone Rückenmuskulatur ja. und äh, der Rest vom Myotom als Hypomer wandert nach vorne und auf die Seite und bildet dann die Muskulatur des Rumpfes und Extremitäten. Ja. Und was ganz wichtig ist, bei dieser Wanderung gibt es immer eine Verbindung zum Neuralrohr und jetzt werden bei dieser Wanderung die Nerven mitgezogen. Also das Epimer hat eigene Nerven, Ramus dorsalis zum Beispiel. Also da werden alle Nerven bei dieser Wanderung mitgezogen, so dass eben die, die neurale Versorgung mit, den, mit der Entstehung der Muskulatur oder der einzelnen Myotome, Thermatome mit entstanden. Und diese Entwicklung, man kann sie eh ganz gut sehen, braucht einfach mehr Raum. Und das ist der Grund, warum es eben zu dieser äh, äh, lateralen Einfaltung äh, äh, führt. Ja? Also das braucht mehr, mehr Raum und mehr Platz. Ja? Okay, also das war äh, die Entwicklung jetzt vom, vom, äh, vom Mesotherm. S ähm. Ja, und das war es eigentlich auch heute wieder mit der dritte Woche. Stimmt jetzt nicht ganz, weil wir jetzt ein paar Schritte weitergegangen sind. Es ging heute um die Basis der Organentwicklung, uh, um die Entwicklung der, uh, des Exotherms und der, des Neuralengewebes. Es ging um die Entwicklung jetzt der, des Mesotherms, in dem Fall jetzt, uh, was aus den Sumiten entstanden ist, aus der Semitenstillen. Seitenplatten besprechen wir beim nächsten Mal. Und ja, ihr habt es wieder gemerkt, es geht jetzt viel um Bewegung, jetzt wird es immer ein bisschen komplexer, meine Plastilinformen werden immer wilder und obstruser. Ähm, ja, mir macht es weiterhin Spaß, deswegen komme ich wieder, nächste Woche äh, Dienstag bin ich wieder da mit der Embrawerkstätte. Nummer 5, da geht es dann um die Faltelung äh, und dann gehen wir die nächsten äh, vier Wochen durch, also dann sind wir dann bei der achten Woche Uh, ja und nicht nur ich, habe die Ehre euch uh, hier belehren zu dürfen, uh, morgen kommt ein ganz spezieller Gast, uh, zugeschalten direkt aus England, sie war glaube ich vor zwei Wochen schon mal hier zu Besuch im Café Steel Pond. Uh, Claudia Nox wird über die Behandlung der, der Brust sprechen, uh, ich konnte das einmal uh, miterleben, diesen Unterricht, ich muss sagen, sagen, ist echt spannend und ich habe es in der Praxis oft angewendet. Es funktioniert echt gut und du warst selber verblüfft. Ja, und man hilft wirklich, gerade während der Schwangerschaft, während der Stillzeit und auch zum Beispiel während der Menopause kann man sehr viel helfen oder Syndrom, wenn man diese Überlegungen und Techniken halt anwendet. Ja, mit, was haben wir heute? Ja, dann haben wir einen Feiertag. Nächste Woche, Dienstag, werde ich wieder hier sein. Mittwoch machen wir eine kleine Pause und für Donnerstag Programm überlegen wir uns noch ganz was Tolles. Und ja, wieder die Bitte, Shares, Likes, schickt es weiter, schaut es einfach nach ähm, euch das an auf, auf YouTube-Kanalen oder direkt über TV über Wieso. Ja, und ich sage ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Äh, ja, keep smiling und einen guten Abend.